Leider ist es leichter, Schuld statt Lösungen zu suchen. Und leider ist es für die Beziehung hilfreicher, Lösungen zu finden als den Schuldigen. Das erklärt, warum Paare lieber auf die Suche gehen, wer ist Schuld, statt Lösungen zu suchen. Und es erklärt, warum diese Gespräche leider so häufig frustrierend und ineffektiv ablaufen.